Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Suchst du nach einer Blaupause, wie du dein Network Marketing Business aufbauen kannst, suchst du nach, einem, nach einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, dann solltest du jetzt in diesem Video auf jeden Fall dranbleiben. Ja, wie bereits ähm, angesprochen, geht es heute in diesem Video darum, ich möchte dir meine ähm, sechs besten Bücher vorstellen zum Thema Network Marketing, aber nicht ähm, jetzt Network Marketing allgemein, sondern wo es halt speziell darum geht, dir eine Anleitung an die Hand zu geben, wie du dein Network Marketing Business aufbauen kannst. Ähm, es gibt viele tolle äh, Bücher zum Thema Network Marketing ähm, und hier findest du jetzt in diesem Video meine sechs Favoriten. Unter dem Gesichtspunkt, unter dem Aspekt ähm, Anleitung, ja, Blaupause für den Aufbau ja, deines Business, weil immer wieder werde ich mal gefragt, Mensch, hast du irgendwelche Gesprächsleitfäden, ähm, die gut funktionieren? Ähm, ja, die habe ich, ähm, die sind für meine Teampartner natürlich in, in, ja, in unserem Teambereich dementsprechend auch hinterlegt und ähm, ja, für alle anderen gebe ich jetzt einfach die Empfehlungen weiter, die ja, die mich ja, ein Stück weit geprägt haben und die für mich immer hilfreich sind. Und das sind auch die Bücher, die ich immer, ja, ich sag mal, griffbereit habe und auch immer mal wieder was nachschlage, immer mal wieder was, ähm, ja, nachlese. Ähm, wichtig dabei, ähm, viele der Bücher sind schon etwas älter, das heißt die Dinge die dann da drin geschrieben sind, ähm, sei es Anzeigentexte, sei es Gesprächsleitfäden, muss man dann halt immer so ein Stück weit auch für sich in die neue Zeit so ein bisschen anpassen, ähm, ändert aber nichts daran, dass es ähm, super Bücher sind. Ähm, und ähm, die hat dir eine richtig gute Anleitung gegeben. So, aber jetzt lange genug geredet, kommen wir zum ersten Buch. Das ist ähm, von Mark and, und René Wright Janell. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Power ähm, of Multilevel Marketing. und Oder Power Multilevel Marketing. Und ähm, hier ist, wie gesagt... Eine Anleitung geht um zum einen, also es ist gegliedert in drei Teile, da geht es darum, das Prinzip Multilevel-Marketing, ja wie man das richtige Unternehmen auswählt, Zielsetzung etc. Dann geht es aber darum, wie gewinne ich neue Vertriebspartner für mein Business, wie kann ich mögliche Interessenten ansprechen. Also auch, wie gesagt, Leitfäden dabei, Gesprächsleitfäden, wie mache ich eine, eine richtige Präsentation, wie führe ich ein Sponsoring durch wie fördere ich neue Mitarbeiter. Und dann ist, ähm, finde ich super interessant, was ähm, relativ wenige Bücher dann auch so in der Ausführlichkeit behandeln, ist ein separater Teil, wo es nur darum geht, wenn du dein Network-Marketing-Business ähm, Teilzeit aufbaust, ja, welche, welche Dinge du beachten musst, also wirklich sehr, sehr empfehlenswertes Buch, ist ähm, auch schon etwas älter, meine Ausgabe ist von dem Jahr 2020, 2003, ja, also du siehst, ist schon etwas älter, aber ähm, Inhalt, darauf kommt es an, der ist richtig gut und ähm, wie gesagt, die, ähm, die Sprache musst du dann halt ja ein bisschen in die heutige Zeit übersetzen, aber ansonsten richtig, richtig gutes Buch. Das zweite Buch ähm, ist von ähm, Anne Althoff Existenzgründung und Zweiteinkommen im Multilevel marketing Auch hier ähm, ist mehr ähm, also ist jetzt nicht wie ein Roman geschrieben, sondern es ist einfach so, ähm, oder wie eine Geschichte, ist es, es ist einfach ein Nachschlagewerk, ja? wo, du, wo hier komplett ähm, durchgegangen wird, die Grundlagen, ähm, Network Marketing, Direktvertrieb, worin unterscheidet sich das, ähm, MLM, illegale Pyramidensysteme, woran kann man das erkennen, was sind die Unterschiede, ähm, dann geht es darum, wie du deinen persönlichen Lebensentwurf machst, wie du deine, wie du dir Ziele setzt, Unternehmenskonzept, wie man eine MLM-Organisation aufbaut, wie eine äh, Verkaufspräsentation aufgebaut ist, wie man Einwände richtig behandelt hat. Also hier findest du auch jede Menge ähm, Einwände drin und die Antworten darauf. Ja, ist auch immer so ein Thema, was ich gefragt wird. Was sage ich, wenn jemand sagt, keine Zeit? Ähm, ja, wie gesagt, für meine Teampartner haben wir das alles ähm, als Leitfäden dementsprechend hinterlegt, ähm, ja, aber wenn du diese Bücher, die ich dir jetzt hier ähm, alle zeige, wenn du dir die zulegst, wenn du dir die, die anschaust, wenn du dir die durchliest und ähm, das, was da drin steht, auch umsetzt, dann hast du alles, was du brauchst, um im Network Marketing Vollgas zu geben. Das Einzige, was du halt in keinem Buch der Welt lernen kannst, ist, ja, dein persönlicher Antrieb, das Tun in die Handlung kommen, ja, das ist immer so der Schritt, an dem dann äh, sich die Spreu vom Weizen trennt, ja. Und es ist auch nie so, dass jeder Einwand, ja, wenn du dann eine Standardantwort drauf hast, dass das dann auch gleich immer fruchtet. Der Unterschied zwischen einem, zwischen einem Profi im, im Network Marketing und, ähm, ja, ich sag mal, jemanden, der weniger Erfolg hat, ist einfach nur die Anzahl der geführten Gespräche, ja, wenn du einen Gesprächsleitfaden hast und hast den 10.000 Mal durchgeführt, ja, dann ähm dann, ist es, dann kannst du das gleiche Gespräch jemand anderem geben, der es nur zehnmal gemacht hat, du hast unterschiedliche äh, Ergebnisse, hast unterschiedliche, ja, mehr oder weniger Gespräche, wenn man so will. Jetzt nicht vom, vom Wortlaut her, sondern von der Art und Weise, weil es oft ja auch darauf ankommt, mit wie viel Selbstvertrauen, mit wie viel Selbstbewusstsein, mit wie viel Leidenschaft du an die Sache rangehst. Ja? Ähm, es sind verschiedene Marketingtechniken auch noch mit drin, ähm, Empfehlungsnahme, Kooperationen, wo finde ich neue ähm, Vertriebspartner, wie sollte ich die ausbilden, ja, was sind die Themenschwerpunkte, Kooperation mit ihrer Ablein. also ähm, rundum gelungen, ähm, wenn du so, ich sag mal, einen Einblick in, in die kompletten Themen von Network Marketing haben willst, ist das, ja, richtig gutes Buch, ähm, Anne Althoff, Existenzgründung im äh, Existenzgründung und Zweiteinkommen im Multilevel Marketing. Ja, dann äh, richtig cooles Buch, ähm, die Wave 4 Methode zum Aufbau äh, ihrer Downline von Richard Poe. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, auch hier findest du eine Anleitung. Ja, ähm, Hier ist es ein bisschen anders aufgebaut. Hier geht es im ersten Teil darum, der Weg zum Anführer. Ja worauf kommt es an, ähm, wie, welche, welche Fähigkeiten musst du mitbringen. Im zweiten Teil geht es dann um die sieben Eigenschaften einer MLM-Führungskraft, ja, also welche sind es und ähm, auch immer damit verknüpft, auf was es dann in diesem Bereich dann eben halt auch ankommt. Und ähm, ein richtig cooler ähm, dritter Teil, auch ähm, die fünf Kernstrategien für MLM-Führungskräfte. Auch hier ähm, wird noch mal genau beschrieben, wie man ein Team aufbaut, worauf es ankommt, wenn du, ja, dein Team eben führst, wie du deine Partner ausbildest, ja, also richtig coole, ähm, richtig gutes Buch ist auch, ähm, ich glaube, meine Ausgabe ist jetzt hier von 2001, ja, aber nichtsdestotrotz ähm, die Themen darin kannst du wirklich auch übertragen auf die heutige Zeit. Natürlich muss man sie mal so ein bisschen dann halt eben auch anpassen, ja, dann hier André Göttler, endlich, so gewinnst du ähm, unzählige Geschäftspartner, hier geht es im Prinzip nur darum, ähm, Gesprächsleitfäden, hier hast du, wie schreibt man Anzeigen, Flyer, wie testest du Flyer, worauf kommt es an, also das ist eigentlich so ein Werkzeugkasten, ja, wo du einfach, wenn du jetzt mal suchst, zum Beispiel Visitenkarte, ja, wie sollte so eine Visitenkarte aussehen, die zweite Visitenkarte, wie arbeitest du damit, wie gehst du damit auf andere Menschen zu, der Notizblockflyer, dann man sieht es dann hier halt Voicemail-System ja würde man jetzt dann heute wahrscheinlich eher mit E-Mail-Marketing dann äh, machen Online-Marketing ja ähm, Telefon der heiße Satz also hier richtig ähm, cooles coole Werkzeuge drin falls du ähm, ja auf der Suche bist nach einem Werkzeugkasten wirst du hier fündig und dann ist so ein bisschen mein Lieblingsbuch ähm, geworden und zwar von ähm, David ledo ich hoffe ich spreche das richtig aus, ist äh, so ein DIN A4 Buch, der ultimative ähm, Leitfaden für ihren durchschlagenden Erfolg im Network Marketing. Und hier ist es mehr so ein Workshop, ja, das ist so ein Workshop im, im Buchformat, hier geht es wirklich dann los, ganz von vorne, ja, da kannst du auch... Ähm, das, du kannst auch das, was du hier drin so hast, wenn du das mit, der, mit deinem äh, Team so aufbaust, ja, dann hast du einen richtig schönen äh, Leitfaden, woran du ähm, arbeiten kannst, wie du mit deinem Team vorgehen kannst, einfach die nächsten Schritte. Ja, ähm, geht dann los mit der Vorbereitung mal eine Bestandsaufnahme zu machen, ja, Auftakt der Reise, dann geht es darum, wie man richtig anfängt. Zielsetzung ist auch dann hier sehr schön beschrieben. Der Geschäftsplan, ja. Wie viel willst du in 60 Tagen verdienen? Also du siehst, du kannst es auch richtig gut, ähm, ja, für die Arbeit mit deinem Team verwenden. Ja. Ähm, die Namensliste, wie erstellt man die, worauf kommt es an. Dann sind aber auch hier ähm, richtig coole. Ähm, ähm, Gesprächsleitfäden drin, es sind Werbebriefe drin. Natürlich auch hier, das Buch ist von ja ähm, äh, hier, hier ähm, 2003, 2006 steht jetzt hier bei mir. Ähm. Also auch hier schon ein Stück weit älter, aber ähm, kann man, wie gesagt, man muss halt ein kleines bisschen kreativ sein und die Anzeigen umschreiben, ja. Aber allein schon ähm, Kapitel 13, ein Blick in meinen geheimen Ordner, wo, wo er dann einfach zeigt, welche Briefe er verwendet hat ähm, beim Aufbau seiner Downline, wie er ähm, seine Downline ausgebildet hat, ja. Ähm, also es ist richtig, richtig... Ähm, richtig mega gut, ich glaube David Ledo hatte ein Team mit über 25.000 Partnern, also es ist jetzt auch niemand, der das rein theoretisch jetzt hier geschrieben hat, sondern du kannst halt hier wirklich richtig viel lernen, es geht dann auch ein Kapitel im kalten Markt, ja, Kontakte knüpfen, wie macht man das Ganze, wie macht man Direktmailing Mailing, ja, automatische Rekrutierungsmaschinen, die Zukunft, auch hier ist viel mit Voicemail-Systemen und so weiter, würde man wahrscheinlich heute dann also wir arbeiten dann sehr stark mit Online-Marketing, E-Mail-Marketing, ähm, solchen Tools dann, aber ähm, letzten Endes muss man es dann halt einfach nur in die Neuzeit so ein bisschen rüberbringen. Und dann ähm, habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, das ist so das Buch, wo, wo ich äh, am meisten nacharbeite, wenn ich im persönlichen Kontakt bin, weil viele meiner Teampartner kommen ja ähm, über online marketing zu mir das heißt ähm, da ist die vorarbeit schon relativ häufig gemacht aber nichtsdestotrotz kommt es vor dass man ja, ähm, ja auch in der realen welt offline ähm, kontakte knüpft ähm, ja beziehungen aufbaut menschen auf geschäftspräsentationen einlädt es sind dann so circa 10 15 prozent bei mir ja die über diesen weg kommen aber auch hier ist es äh, aus meiner sicht super wichtig dass man hier immer up to date bleibt und da ist eben dieses buch wirklich richtig ähm, Richtig, richtig gut. Ähm, ist zwar hier geschrieben, mehr oder weniger für den, ähm, ja, für den, ähm, ich sag mal, eins ähm, zu eins Kontakt, ja, wenn du mit Leuten sprichst, aber du kannst auch diese ähm, Leitfäden, die du hier drin findest, ähm, habe ich auch schon, wenn ich über Social Media Kontakte aufgebaut habe, habe ich ähm, diese Leitfäden einfach genommen, ein bisschen umgeschrieben und ähm, funktioniert nämlich genauso. Ein richtig gutes Buch, ähm, auch hier ähm, Eric Worry, GoPro falls ich es noch nicht gesagt habe, ähm, sieben Schritte zum Network Marketing Profi. Ähm, ist also immer bei mir auf dem Schreibtisch griffbereit, ja, gucke ich immer wieder rein. Ähm, Geht halt im Prinzip darum, wie du ja Kandidaten findest, wie du dann ähm, diese dann einlädst, ähm, das Produkt, das Angebot so präsentierst, dass es jeder sehr einfach versteht, ja, dass du ähm, Interesse wächst, wie man richtig nachfasst, ja, und ähm, wie man super einfach auf Einwände und so auch dann eingehen kann, ja, ähm, wie du dein deine Partner dann quasi ähm, ausbildest, ja, wie du ihnen hilfst, eben neue Vertriebspartner zu finden, wie sie, wie sie richtig gut anfangen. Ja, also richtig tolles Buch, hat, ähm, ist auch äh, nicht viel Blabla, Bla, sondern ähm, hat hier auf 163 Seiten im Prinzip alles drin, was du wissen musst. Wie auch immer, ähm, welches Buch da für dich dann der Renner ist, ich werde die Links unterhalb äh, des Videos ähm, dir bereitstellen, ganz einfach draufklicken und ähm, genau, aber wie gesagt, jedes Buch, jedes Wissen ist immer nur dann hilfreich, wenn du das Wissen dann halt dementsprechend für dich auch anwendest und das ist mein Tipp an dieser Stelle, egal welcher Leitfaden, egal welche Einwandbehandlung, egal welches Gespräch du führst, es wird nur dann fruchten, ja, wenn du es dauerhaft auch anwendest, wenn du tust, wenn du in die Handlung kommst und ähm, ja, das Ganze dann auch umsetzt. Okay, in diesem Sinne soll es jetzt für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ähm, ja, die Tipps sind hilfreich für dich gewesen. Wenn dem so war, Daumen hoch, schreib mir gerne einen Kommentar, ich freue mich davon dir zu hören. Wenn das Video hilfreich war, teils mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, für wen diese Bücher gerade Gold wert sein können. Ähm, ja, ansonsten, falls du Lust hast auf eine Zusammenarbeit und bereit bist, ähm, zu tun, also wenn du wirklich auch umsetzen willst, ja, nicht nur ähm, theoretisch das Ganze dir aneignen willst, dann würde ich mich auf eine Zusammenarbeit ja mit dir sehr, sehr freuen. Auch hier findest du unterhalb des Videos weitere Informationen, wie du ja mit mir und meinem Team zusammenarbeiten kannst. In diesem Sinne, maximalen Erfolg, alles, alles Gute, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.